Leute, was geht ab? Heute bauen wir eine eigene ähm, Roblox Map. Also eine eigene Roblox Bed Wars Map. Wenn das ähm, von der Zeit klappt, wenn ich dann mache ich halt mehrere Parts. Wie bei diesem einen Ding, wo ich halt dieses eine große Ding halt gemacht habe. Ähm, ja, das ist. Eigentlich ist hier nichts. Ein. gar. Ja, nix. Ähm. oh. Slash. gm 1 So. Dann gucken wir mal. Was machen wir jetzt mit zwei Boxschuhe? und trinkt die auch. Kann man eigentlich zwei davon trinken? Okay jetzt dauert nichts gut dann ähm wie lange das Spiel geht ah oh, weiß ich nicht ich denke 1.e plus 145 Sekunden denke ich mal ich mach mal meine Gesundheit auf das sollte reichen okay und dann würde ich mal anfangen äh, zu bauen. Erstmal Gras und hier alles schön symmetrisch machen. also dass es hier einfach erstmal ein ähm, kompletter Block ist.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 So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt alles hier gemacht. Und egal, dann gehen wir jetzt halt aufpassen. Genau, ich habe jetzt hier alles gemacht. Und werde mir und werde jetzt das hier Allee, dus ik weet het hier in de hausbouwen het uh, ja. Uh, ja. Denk in de is eigenlijk ja, het is wel een schatkabel daarvoor uh, daar, ik dat daar, oh, oh, oh, oh, oh, Daar... oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Nee, Nee... oh, oh, oh, oh, oh, oh, Dafür dieses right. and, and das What? Das brauche ich auf jeden Fall auch. Ist mach jetzt auch mal okay, klar. Äh, und dann wird hier draußen äh, großes Haus gebaut. Ah, das wird spannend. Also wir sehen uns gleich, wenn ich dieses Haus die Grundlagen gebaut habe. Bis yes, genau. Nice. So, ähm, ich habe jetzt so weit sind wir jetzt auf jeden Fall schon mal gekommen so sieht es jetzt auf jeden Fall aus sie das sieht aus wie Gras, das lassen wir direkt mal weg oh. so, das brauchen wir glaube ich auch nicht mehr und das auch nicht so, ähm, dann gucken wir mal ich würde mal den das wie sieht denn das? Jetzt, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Ja, und dann hat auch. Uh. Das hier ist Clay. Ja. Und das hier ist Glas. Ciao. Yes. Mm. Mm. Okay, okay, okay. Ja, ich merke. Und ähm, dann werde ich jetzt hier auf jeden Fall schon mal ein paar Fenster anlegen. Und wir sehen uns dann, wenn es fertig ist. Also nochmal. So. Jetzt endlich erzähle ich euch mal, was ich in der ganzen Zeit 40 Minuten mhm. uh, gemacht habe. Oder geschafft habe, sage ich mal. Ich habe das alles geschafft vom, ähm, vom Haus der, keine Ahnung was, habe ich das alles auf jeden Fall schon mal geschafft. Ähm, so, ähm, aber ich muss das Dach das äh, Erster Point, warum? Deswegen... Dann muss ich hier äh, zwei Glas machen. Ja, die deutsche muss man auf jeden Fall sehen. ja, ja sonst. Yay. Äh, nee. Ich meine. Ne? So, ähm. Dann mache ich das hier kurz. Das Glas. Zack, so, zack. So. Guck, hier ist 1, 2, 3, hier ist 1, 2 und ist auch 1, 2, äh, 3. Deswegen muss ich hier diese Basaltlöcke die auch deswegen abbauen und auch weil das ähm, zweite Etage ganz viel zu viel zu klein passen würde. Okay, also wir sehen uns, wenn ich den ganzen die ganzen Blöcke weggebaut habe. So, ich bin gerade am Dach machen. Ich bin, hier, bin nämlich Bob der Baumeister. Ich habe immer als Kind habe ich überhaupt der Baumeister so gefeiert. Schreibt es mal auch und äh, schreibt es mal unten in die Kommentare, ob ihr überhaupt der Baumeister auch so gefeiert habt. Naja. Mh. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier alles zu Zubauen mit diesem Salt Bridge Ding da. Ähm, Genau. Und wenn ich das gemacht habe, werde ich ähm, den, äh, den ersten Flur bearbeiten. Und wenn ich den ersten Flur bearbeitet habe, mache ich den zweiten Flur. Und dann bearbeite ich den zweiten Flur. Und dann, nachdem ich den zweiten Flur bearbeitet habe, bin ich fertig. So. Ja. Genau. Ich also habe kurz den und genommen, damit ich hier wieder hochkomme. Damit ich hier wieder hochkomme Eins, so, zwei, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Vielleicht soll ich eine Idee. Eins. 1, 2, 3. Hier muss ich noch eine Linie machen. Okay. Jetzt brauche ich ein um Kurs. Ich glaube, jetzt sollte jeder wissen, was ich brauche. Wenn nicht, dann zeige ich es. Dann zeige ich es euch gleich, nachdem ich wieder ähm, gestoppt habe und was gemacht habe. So, da bin ich wieder nach einer Stunde aufbauen. Habe ich alles hier oben geschafft. Ich werde jetzt so, kommen. Ich werde jetzt ähm, den unteren Bereich designen und dann den oberen. Das werdet ihr nicht mehr mitbekommen. Also werde ich euch den, das Endergebnis am Schluss zeigen. Bis gleich. So, jetzt nach 87 Minuten habe ich es endlich geschafft, dieses Riesen. Ding zu bauen. Und ich glaube, am besten zeige ich es euch mal. Also, hier gibt es halt Bett. Ähm, hier gibt es einen großen TV. Hier gibt es Bett und davor auch einen großen TV. Hier ist der das Master Bedroom ähm, um, das habe ich ganz kurz vergessen, das muss ich muss ganz schnell machen, mhm. und zwar hier um, ein Ich meine, ne? Menschen, Menschen. Das ist ja master Bedroom, ne? Und dann, oder habe ich meine... Und dann cool. noch... Auf jeden Fall, das ist der master bedroom Hier äh, unten geht's. Da, hier wird mein selbstgebautes Nether-Portal. Hier ist das vierte Bett. Also, das so ein eigenes Bett. Hier ist ein anderes Bett, hier ist ein anderes Bett und hier ist ein anderes Bett. Mehr nee, habe ich nicht gemacht, weil ich 82 Minuten hier 8 Minuten hier rein, habe. Deswegen